Hallo, ich ist du von Pop-up Yoga. und Ich freue mich sehr, dir heute ein yogisches Tool auf den Weg mitzugeben, das du unterwegs anwenden kannst, um mehr Entspannung in deinen Alltag hineinbringen. Diese Übung kannst du machen, wenn du das nächste Mal im Tram sitzt, wenn du unterwegs bist, im Zug oder mal ähm, auf den Bus wartest, um einfach wieder ein mehr dich zu erden. Es ist ganz einfach, du hast die Augen geschlossen äh, halten oder auch die Augen offen lassen. Wir machen den Bodyscan und wir fangen an mit dem Kopf. Also bring dein Bewusstsein in deinen Kopf, zu deinen Ohren, zu deinem Gesicht, zu deiner Nasenspitze und versuche jedes einzelne Muskel in deinem Gesicht zu spüren. Und dann langsam wie ein Scan, wie Scanner, gehst du mit dem inneren Auge von den Ohren ab am Hals entlang richtig Schlüsselbein und nimmst jeden einzelnen Aspekt von dem Hals wahr. Bei deinen Schultern den fang an, spüren, ob du dort noch irgendwelche Verspannungen halten du die lösen indem dass du einen Stief ein und dann ganz langsam und tief dusch ausatmen und fahr mit dem inneren Auge weiter von den Schultern über den Oberarm richtig Ellbogen und dann von den Ellbogen richtig Handgelenk über den Unterarm Und spüre nach deine Handflächen. spür die einzelnen Finger. Vom Daumen über den Zeigfinger, den Mittelfinger, den Ringfinger, aber auch den kleinen Finger. Und du auch hier nochmal tief einatmen. Und und spüre wie alle Anspannungen, die du je nachdem in deinen Händen noch hibst. Sich löst und mit dem inneren Auge fahren wir dann von der Hand wieder über das Handgelenk, den Unterarm, zum Ellbogen und vom Ellbogen über den Oberarm zu den Schultern. Von da, wir den ganzen Rumpf. Du kannst also von den Schultern entlang der Rückseite über den Rücken aber auch entlang der Vorderseite über die Brust richtig Bauch alles wahrnehmen. jeder einzelne Aspekt jeder einzelne Bereich von deinem Körper du eine Entspannung äh, in deinen Körper inbringen in deinem Rumpf sind die meisten von deinen Organen. Darum Herz, den Magen, den ganzen Verdauungstrakt. Ich spüre, wie du etwas mehr Ruhe, etwas mehr Gelassenheit auch in diesen Bereich von deinem Körper reinbringst. Und so auch deine Organe durch bewusst entlasten und entspannen. Bring dann dein Bewusstsein in den Rücken. Und auch hier noch tief einatmen und jegliche Spannung, die du fühlst, tief ausatmen, aus dem unteren Rücken. Geh dann weiter zu deinen Hüften, zu deinem Becken. Und dann entlang der Oberschenkel langsam die Beine ab Richtung Knie. Die grossen Muskelstränge, die du da hast, Versuche auch, die zu entspannen, bewusst loszulassen, Ruhe in die Beine zu bringen. Und dann vom Knie über das Wadli und das Scheinbein, aber Richtung Knöchel. Auch wieder mit dem inneren Auge scannst du den unteren Bereich des Bein. Kommst dann unten beim Fußgelenk an und fangst an den ganzen Fußwahrneh, deine Füße, die dich den ganzen Tag lang tragen, die Basis deines deinem Körper sind. darum mit Bewusstsein dein Fuß kennen, von den Fersen, richtig führen, richtig Fußballen. Und dann spür die grossen Zechen. Vielleicht kannst du den sogar bewegen. Bring dann Bewusstsein in die zweite Zeche hinein. Versuche auch, den ganz gezielt wahrzunehmen. Dann der dritte Zeche. Ein bisschen schwieriger, aber auch machbar. Probier die wahrzunehmen und zu spüren. Dann der vierte Zeche. Und die kleinste Zeche noch. Auch dir, vielleicht kannst du dir ganz leicht bewegen. Und dann nochmal ganz bewusst den ganzen Fuß wahrnehmen. Auch wahrnehmen, wo sich der Fuß und der Boden treffen. nochmal dich richtig geerdet fühlen. Und dann, wenn wir gemeinsam noch ganz tief einatmen, spüre noch mal deinen ganzen Körper. Und dann langsam und tief ausatmen. Wenn du deine Augen geschlossen hast, kannst du jetzt deine Augen wieder öffnen. Und ich wünsche dir, dass du die Gelassenheit, wo du jetzt in dir gefunden hast, die Ruhe kannst in Alltag mitnehmen in den Resten von deinem Tag und so einfach ein bisschen mehr Entspannung kannst du in den Nachmittag oder je nachdem in den Abend hineinbringen. Bis zum nächsten Mal.